In diesem Video werden wir ein neues DVD-Laufwerk einbauen. Die hier gezeigte Vorgehensweise ist auch für CD-Laufwerke oder die modernen Blu-Ray-Laufwerke anwendbar. Bevor Sie mit der Montage beginnen, schauen Sie sich zunächst dieses Video in voller Länge an, damit Verletzungen durch Stromschlag oder Beschädigungen der Computerteile vermieden werden.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 Hier das alte Laufwerk, ein CD-ROM-Laufwerk, das wir nun durch ein DVD-Lese- und Schreiblaufwerk ersetzen werden. Die äußeren Abmessungen sind identisch, so dass wir denselben Einbauschacht wiederverwenden werden. An der Rückseite des Laufwerks befinden sich drei Kabel: erstens das breite grau gerippte Flachbandkabel für die Datenübertragung, zweitens das bunte vierpolige Stromversorgungskabel auch Molex-Kabel genannt. Und drittens ein dünnes Audiokabel. Beachten Sie aber, dass die breiten grauen Flachbandkabel zunehmend durch die schmalen SATA-Kabel ersetzt werden. Auch das vierpolige Molex-Stromkabel wird in moderneren Computern zunehmend durch schmalere Stromkabel ersetzt. Wir ziehen jetzt die drei Kabel aus dem Laufwerk heraus. Kleine Klebeetiketten erleichtern das Wiedererkennen der Steckertypen. Mehr zum Thema SATA-Anschluss sehen Sie im Video, wie man eine Festplatte austauscht. Nun die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen. Die Schrauben aufbewahren, da wir sie später wieder für das neue Laufwerk brauchen. sind alle Schrauben entfernt, das Laufwerk, wie hier gezeigt, nach vorne aus dem Schacht schieben und entnehmen. Hier ist unser neues Laufwerk. Bevor wir es einbauen, müssen wir die sogenannten Jumper-Settings prüfen und gegebenenfalls einstellen. Da es das alte ersetzen soll, müssen die neuen Einstellungen mit den alten übereinstimmen. Das alte Laufwerk war hier als Slave eingestellt. Deshalb müssen wir unser neues Laufwerk auch als Slave einstellen. Die Einstellungen werden mit kleinen Jumpern vorgenommen. Jumper sind die kleinen Kontaktbrücken, die zwei Pins kurz schließen. Kleine Skizzen oder Einprägungen auf dem Laufwerksgehäuse zeigen, ...wie für die jeweilige Einsatzart die Jumper gesetzt werden müssen. Nun das Laufwerk einfach in den Laufwerksschacht einschieben, ...die Schraubenlöcher exakt ausrichten und verschrauben. Auf jeder Seite vier Schrauben. Das neue Laufwerk wird beim Einschalten des Computers automatisch erkannt. Wenn das bei Ihnen nicht so ist, müssen Sie die Jumper-Settings nochmals überprüfen... Oder das graue Flachbandkabel gegebenenfalls gegen ein neues Austauschen, da es leicht beschädigt werden kann. Diese Kabel sind für etwa 5 Euro im Computerhandel erhältlich. Als nächstes stecken wir die Kabel ein. Immer von unten her anfangen, so wie hier, das erleichtert die Arbeit. Beachten Sie die korrekte Orientierung der Stecker. Form und Gestalt der Steckverbindungen verhindern, dass die Stecker falsch herum eingesteckt werden.